So, jetzt werden wir Fluchstufe 4. Hä, äh, hey, wir haben noch eben gewonnen. Hä? Hey. Ach, die hier waren nicht aktiv. Ah, super. Naja, also machen wir jetzt das wahre Luch Stufe 3. So, direkt auch neue Fähigkeit. Neues Schwert haben wir. Gucken, ob wir das dann schaffen. Ist ja dann schwieriger wie eben. Na gut, ich habe versehentlich gedacht, das wäre alles aktiv bei Stufe 3. So, nehmen wir mal das hier. Können wir ein bisschen besser einsammeln. So. Ja, davon wollen wir eigentlich nichts. Das war nicht besser. Ja, müssen wir jetzt einfach nehmen und dann austauschen so immer ein bisschen im kreis laufen warten dass sie herkommen oder einfach so warten erhöhen wir die rüstung so jetzt kommen die zauberer und auch die elite Schadenserhöhung und oh ey, davon brauchen wir gar nichts. Also wenn man kein Lootglück hat, hat man kein Lootglücker. Ja? Naja, kann man ja alles noch austauschen, ist ja nicht schlimm. Jetzt will er uns aber ärgern. Davon ist nicht eine gut für den Charakter hier. So. wasch Erfahrungspunkte einsammeln. Ah, Schubkraft. Der ist natürlich gar nicht gut. Jetzt machen wir das. Das ist in unsere Anfangsfähigkeit direkt Stufe 4. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Das so, wollen wir giftig einmal mit. Kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Nicht eine Fähigkeit, die blutbasiert ist, sondern alles nur dieser Heiligen. Bzw. elektrisch. Das läuft ja jetzt dann gar nicht gut. Ist doch nicht sein Ernst. Hauptsächlich kriegen wir nicht eine Fähigkeit, die passend für den Charakter ist. Jetzt kriegen wir natürlich auch die Verstärkungen passend. Ah, hier in den Rücken. So, das kommt direkt weg. So, ach so, hier ist er. Wir nehmen aber erst diesen Eisfatzen, Der ist nerviger. Kraftvolle Schläge. Oh, voll in die systemische Eisfeld gelaufen. So, beide tot. Aber mit besseren Fähigkeiten wäre jetzt... Ah, Giftwolke. Ja, warte mal. Doch, nee. Ja, das war richtig. Mal gucken. Ja. Wir nehmen mal ein bisschen Schnelligkeit mit. Gehen wir ein bisschen wieder hier in die Mitte. Da ist mehr Platz. nadenlos So. Ah, sieht doch schon ein bisschen besser aus jetzt hier. Davon nehmen wir nichts. Nehmen das hier. Ach, die mit den Explosionsfässern sind aber echt schlimm. Giftig. Schön die Elite killen. So. Davon brauchen wir nichts. Wir expansiv Widerstandsfähigkeit. Eigentlich wollen wir die Fähigkeit nicht behalten, aber lässt sich ja jetzt gerade nicht ändern. Feuerschild. Wir haben auch leider nur einmal neue Rollen bisher freigeschaltet. Also, das war eine Auswahl von neuen Fähigkeiten bekommen. Rüstung. So, da sind wieder ein paar Elite. Oh Gott, wir müssen jetzt. Echt keine guten Fähigkeiten mehr vorgeschlagen. Oh, hier Unterwerfung. Tauschen wir mal aus, tauschen wir mal aus. Ja, hier, das hat noch gar keinen Modifikator. So, Schadenserhöhung. Immerhin mal für die Giftwolke. Das sieht auch gleich viel besser aus. Ja, Crit erhöhen. Der Immer an den Gegnern hängen, ich weiß auch nicht. Flammen eigentlich schon wieder. Deren Fähigkeiten sind aber auch echt überall, oder was? Der Boss ist tot. Jetzt haben wir wieder so eine nervige Schlange, die uns angreifen will. Oh, hier. Ein neuer Sprint. Das ist Sehr gut. So, Bosse sind beide tot. Nur diese nervigen Schlangen noch loswerden. Oh, hier. Der zählt für alles. Das war ein gutes Upgrade. Ja, mal den Heilkristall gönnen. Los. Aber der Attentäter lässt sich sehr gut spielen. So. Gucken, dass sie, wenn möglich, alle im Gift immer stehen. Das, den Bereich dafür müssen wir noch ein bisschen erhöhen. Ah hier, der Bereich. Grad, wenn man von spricht, bekommt man sogar mal. Noch mehr Bereich. Ah. So, machen wir mal so rum. Oh, diese Schlangen, ne? So. Und nehmen wir mal kraftvolle Schläge. Da ist ein Boss. Also dass man manchmal die Fähigkeiten direkt beim Ausweichen bekommt, das ist ärgerlich. Was ist denn jetzt kaputt? Jetzt hm. liegt hier natürlich über ein Gift, das nicht von uns ist. Einer ist tot. Und dann noch auch. Hm. wir mal Schadenserhöhung. So. Was sind wir jetzt sau langsam? Giftig. Boah. Was geht denn jetzt? Unsere Fähigkeiten sind auch viel langsamer geworden. Mut hat sich jetzt leider angeboten. Oh Gott. Hm. Oh, die Häufigkeit. Einer mit Feuer und einer mit so einem Lichtangriff. Echt nicht so gesund. Ja, läuft mal alle bitte in unser Gift. Ah, unter dem Gift eine rote Fläche, war ja klar. Der Kristall geht auch nur kaputt, wenn er will. Unbezwingbar. Also unser Gift ist echt gut. Aber keine Ahnung was mit dem Kristall da jetzt kaputt ist. Dass wir den einfach... Naja. Der müsste ja trotzdem zählen. Auch wenn wir ihn jetzt nicht kaputt kriegen. Ja jetzt bleibt das Spiel fast stehen könnten die Effekte von uns runterdrehen, aber ist ja da langweilig. Dann sieht man ja, wo die roten Flächen sind. Hm. Level Up oder ein Heilkristall? Wäre gerade gut. Oh. Mehrfach mehr zu aktivieren. Oh nee hier dieser drehkreisel schon wieder gut da sind wir einmal draufgegangen sein oh. Oh, Dreh? ja aus sein Drehkreisel gefällt mir immer gar nicht. Ach, er ist tot. Okay. Giftwolke mehrfach. Das ist doch sehr gut. geschafft. Das war Luchtlevel Nummer 3.